Geht es ihnen auch oft so? Sie werden angerempelt, aber keiner entschuldigt sich. Sie wollen sich mit dem Gegenüber unterhalten, doch der schaut nur ins Handy. Sie wollen mit ihren Kindern gemütlich zu Abend essen. Alle schmatzen und schlingen. Sie kennen das sicherlich. Aber woran liegt das?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 Immerhin schicken wir unsere Kinder auch ins Schwimmtraining, damit sie sich sicherer über Wasser halten können und auch verschiedene Schwimmstile erlernen. Achtsamer Umgang will schließlich auch geübt und gelebt sein. Nicht umsonst steht das Unterrichten von sozialen Umgangsformen im Lehrplan unserer Volksschulen. Auch wenn sich die Pädagoginnen und Pädagogen schon in der Ausbildung und bei der Umsetzung am Ende des Tages doch oft allein gelassen fühlen. Jedoch wäre die Antwort auf das Wie so einfach. Man nehme eine Box. Fülle diese mit Arbeitsblättern, kreativen Bastelbögen, spannenden Aufträgen für zu Hause, einfach verständlichen Stundenbildern, Infomaterial für Pädagoginnen, Kinder und Eltern. Und das alles zielgruppengerecht aufbereitet. Und schon? hat man das perfekte Rezept für ein pädagogisch wertvolles Do-It-Yourself-Paket, das bald schon jeder haben will. Das ideale Werkzeug für Schulen mit Fokus auf das so wichtige Thema Sozialkompetenz. Und genau hier wollen wir von Kinderknicke ansetzen. Helfen Sie unserem Team dabei, die Knicksbox flächendeckend an Schulen zu bringen, um achtsamen Umgang mit Spiel, Spaß und Freude zu vermitteln. Für eine bessere Gesellschaft von morgen. Nein, schon heute. Übrigens, die Knicksbox wurde vor kurzem mit dem österreichischen Kinderschutzpreis ausgezeichnet. Vielen Dank für Ihre Unterstützung Ihre Bettina Gruber